Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon, let's go Pikachu und wir finden 5 Säckchen Sternenstab aus irgendeinem Grund, weil ich hier den Boden anquatsche, weil ich ins Wasser will. Wenn das so ist, dann ist was gut, den habe ich schon besiegt, glaube ich, ja, da war ich letztes Mal, wie weit sind wir denn eigentlich auf der Karte, wenn wir gerade schon da sind? Ich glaube, wir kommen langsam unten an, habe ich letztes Mal gesagt und wir sind etwa in der Hälfte, wenn es legitim ist, ich hoffe nicht. Wir surfen hier einfach mal ein bisschen hin und her. Ich will die Trainer abklappern, wenn es geht. Okay, das sieht mich nicht. Den holen wir uns kurz, dann das Item und dann geht es wieder runter. An einem Triathlon. Klar, deswegen hast du Zeit für einen Kampf. Während dem Triathlon. Und ich habe mich einfach entschieden, dass wir Pikachu nach vorne nehmen. Letzte Runde schon. Um ein bisschen vorwärts zu kommen, weil wir hier halt wirklich in seinem Element sind. Ich könnte auch mit Bisa Floor spielen, aber ich habe mich für Pikachu entschieden, da wir den schon lange nicht mehr wirklich benutzt haben, da er im Hintergrund levelt, da ich ihn ein bisschen OP finde. Deswegen benutze ich ihn nicht so sehr, aber hier kommt er ganz gut zum Vorschein wieder. Wobei, wenn er Level 52 hat, dann muss ich mal gucken, dass ich die anderen nicht wieder äh, abhänge. Und das wäre dann schade. So, hier haben wir noch das Item AP+. Plus. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht zuerst auf die Insel gehe, bevor ich wieder aufnehme, aber ich dachte, ich mache das mit euch zusammen, äh, weil das halt der Weg ist. Und wir sind ja schon da, guck mal an, das war Glück. Gut. Ich dachte, da sind vorhin gerade zwei gestanden. Okay, hier haben wir noch Magma. Pyro ist ein seltsamer Mann, hat hier schon gelebt, dass das Labor gebaut wurde. Bevor das Labor gebaut wurde. Ähm, ja, das ist vom Manga halt relevant. Im Manga hat er sehr viel mit der Forschung zu tun mit Mewtwo und so. Das war recht interessant. Er hat auch eine Verbindung zu Mewtwo, die sonst keiner gemacht hat. Kein Problem. Ciao. Was machst du da hinten? Interessiert sie dich für den Typ Unlicht? Wenn ja, dann hätte ich den Tausch gegen einen Slimer. Mein Slimer von Typ Unlicht. Habe ich einen Slimer für das Alola Slimer? Habe ich nicht. Aber gut zu wissen. Bei Fukano ist das zum Beispiel so, dass es bestimmt, dass ein Flammenblitz sehr viel früher lernt, wenn man das nicht entwickelt. Ähm. Eher haben wir das Forschungslabor, hier krieg ich, sobald ich auch angequatscht haben. ja. Äh, hier drin war, glaube ich, nur theoretische Blabla, oder? Ja, das würde mal vor? Genau, der hier hinten quatscht auch nur scheiße, glaube ich. Ja. Es ist der hintere Raum, das weiß ich, ich wollte nur gucken, was die dazu sagen. Sorry, ist mir egal. Wir lassen den mittleren Rahmen jetzt einfach aus. Und einer von denen, wahrscheinlich der da hinten. Ich bin ein super, wirklicher, super wichtiger, wissenschaftlicher, Erforscher seltener Fossilen. Hast du eines dabei? Domfossil, jawohl. Ja, gerne. Kriege ich es gerade ausgehändelt oder muss ich wieder zuerst raus und rein rennen? Genau, okay, ich kriege es direkt. Sehr gut, ich habe ein Kabuto. Yeah, Kabuto. Es wurde sein Fossil, ja. aus versteckten Meersböden spätestens mit dem Augen auf seinem Rücken die Gegend aus. Hier war es jetzt interessant. Ja, ich habe noch ein zweites für dich. Äh, ob ich die Fossilien oder die Fossil-Pokémon irgendwo wild fangen kann. Das wäre mega cool und mega interessant. Weil... Eben zum Beispiel zum Living Pokedex machen im Spiel habe ich nicht unbedingt vor, aber wenn man das machen möchte, müsste man sonst mit Pokémon Go zwingend die Fossilien fangen und austauschen. Ariodactyl. wieder zum Leben, mega toller Pokédex-Eintrag. Hat eine richtig geile Megaform, das Vieh. So, wie sehen denn die Werte aus bei diesen Viechern? Die müssten ja hoffentlich auch vorgegeben sein. 3 sensationell. Angriff Plus, okay. Der hat ganz gutes Material bekommen. Attacken sehen auch stabil aus. Also Ariodactyl wäre echt gut spielbar. Er hier theoretisch auch, aber das Wesen ist nicht so geil. Die Verteilung hier stimmt dafür nicht so geil. Es ist verteidigend und initiativ, aber die Spezialangriffe ist eigentlich relativ irrelevant. Der hat dafür die Verteilung sehr gut bekommen. Aber das Minus auf Defense macht halt wieder weh. Okay, also die Verteilung ist akzeptabel. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt Ariodactyl zum Beispiel Soft resetten. Mache ich aber nicht, weil ich nicht gespeichert habe. Das ist sicher der alte Fuji. Ach, Fuji! Ich habe es an den anderen gedacht. Okay. Pokémon zur Begutachtung. Ich wüsste es nicht. Welche kann ich hier vielleicht meine Legendären abgeben, dass die stärkere Attacken oder so? Das könnte natürlich sein. Gut, also hier ist jemand. Hin und wieder sehe ich, wie Forschen der wähler verschwinden, ob sie da drin Ex Experimente durchführen. War doch was, glaube ich. Ein Gegengift. Sehr gut, wir gehen rein. Denn wir müssen hier drin den Schlüssel finden. Achso, sie haben die Falle umgebaut. Ein wildes Magma. Das holen wir uns doch, wenn wir schon hier sind, würde ich sagen. Gerade in Sitzen wieder. Das war zu schwach. Das war zu wenig rüber, aus irgendeinem Grund wieder. Jawohl, das war super. Komm jetzt, bleib drin. Fuck you. Wenigstens rutscht es wieder in die Mitte, wenn es so flüchtet meistens. Dankeschön. Pokédex und so halt. Relevant. Ich weiß nicht. Okay, Pikachu ist wirklich das einzige mit einem Level-Vorsprung jetzt wieder. Da muss ich echt aufpassen. Also nicht, dass es schlecht ist, wenn Pikachu einen Vorsprung hat, aber es, ich habe sehr gern, wenn es gleichmäßig aufgebaut ist. Radfratz. Hier sind die Schalter versteckt. Das ist heißt, ein Geräusch. Irgendwas hat sich bewegt. Ich hätte vielleicht zu... Ich schalte den Schalter nochmal zurück, weil ich will zuerst so gucken, was da oben abgeht. Die Statuen sind echt cool. Das ist nochmal Magma gewesen. Diese Türen lassen sich dann durch die Schalter verschieben. Hier finde ich pokebälle unterm Tisch, interessant. Und da kriege ich ein Slimer, um zu tauschen später. Das wäre was. Ein Slimer, nicht Slimer, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon Slimer gefangen habe, ehrlich gesagt. Ich habe noch einiges auf dem Handy wieder zum rübertauschen, was ich vielleicht nicht brauche. Mal gucken. Er war zu hoch, das hätte richtig gut funktioniert, wenn er nicht gesprungen wäre. <lacht> Ist egal, hab's auch drin. So. Gefangen. Dankeschön. Und Pokédex Eintrag. Jawohl, ich habe mir fast gedacht, dass ich noch keins gehabt habe. Weil sonst hätte ich das in die Alola Form getauscht, nämlich jetzt. Okay. Ah, hier sehe ich ein bisschen rüber, aber mehr nicht. Kriegt man hier nicht noch po äh, Einträge? Nö. Ist es ist nur oben. Oh, oh, oh. Okay, dann gehen wir zuerst hoch. Ich wüsste äh, ungefähr, wie die Schalter funktionieren nochmal. Aber das lassen wir dann noch ganz kurz. Dieses Haus ist wie ein Labyrinth. Wie soll ich hier nur jemals wieder rausfinden? Treppe runter, raus. Nee, das wäre zu einfach. Das kann nicht sein. Goloppa okay. sieht schon echt schön aus. Leider kann Pikachu surfen. Deine Beute ist das Galoppa. Okay. Äh, da hinten liegt ein Item, das nehmen wir doch schon mit. Ein top Eater. Eater äh, ist glaube ich A ap wenn ich es richtig habe. Oh. Ich hätte einfach gern ein kurzes Slimer, damit ich eins tauschen kann draußen, wenn ich gerade schon hier bin. Aber die meisten alola formen ziehe ich wirklich aus dem Pokémon Go raus, einfach aus dem Handy. Fuck you. Geht doch, so. Okay, die kommen aber alle recht schnell hinten nach zum Glück. Hui. <lacht> ah, so gut. Okay, ich höre auf. Sorry. Das war gerade... Irgendwie sah das gerade lustig aus. Ähm, da krieg ich auch noch was. Noch nicht. Okay. Später dann. Okay, da ist eine Treppe, also eine Leiter runter. Okay, das wäre ein Riesenslimer, das behalte ich trotzdem nicht, weil ich nicht so viel fangen möchte jetzt. Vielleicht, wenn ich dann wieder aufcam, also offline spiele, also für mich selbst. Ja, da ist ein Dieb, da ist ein offenes Buch, das wird sicher die Geschichte erzählen. Ein Sonderbombon, schön! Und ein Dieb. Dieses Haus ist echt riesig, das stimmt. Das ist wirklich recht groß für das. Gibt es weder Pokémon wie Galoppa, Magma, okay. Diebe benutzen viel Feuer. Ich dachte zwar, das ist auf die Pyromanen mehr, aber. Gab es überhaupt Pyromanen? Ich dachte, es gab mal Pyro. irgendwas. Außer Pyro selbst. Sehen wir dann in der Arena. Wäre komisch, wenn sie da nur Diebe hinstellen. So, alle Diebe. Nur weil die halt Feuer-Pokémon benutzt. Ja, gut. Wir gehen mal raus. Danke, Pikachu. Scheiße, hä? Huh? Das war taktisch nicht mal so schlecht, denke ich. Jawohl. Ey, wir kommen echt gut voran. Das mit den Leveln vor allem, merke ich. Das sind jetzt, glaube ich, drei Folgen und ich habe von Level 46 oder so alles hochgekriegt. Ähm, Tagebuch, 6. Februar, aus Mew ist ein neues Pokémon schon. Ich habe dem Kleinen den Namen Mewtwo gegeben. Genau, diese Pokédex, also diese Bucheinträge. Alles gut. Okay. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich kann hier den Schalter umlegen. Dann kriege ich unten das Item. Nicht hier, eins weiter. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das EG oder der erste OG relevant war. Aber auf jeden Fall kann ich den anderen Stock ja dann noch sonst machen, wenn ich hier jetzt durchkomme das Haus neu startet, dann könnte ich immer noch im, im ersten Stock, also im, im EG eigentlich, aufräumen. Da ist nochmal ein Pokédex. 5. Juli. Ich habe tief im Dschungel eine neue Art Pokémon entdeckt. Also das ist vor der Geburt von Mewtwo. Hier haben sie es aber umgeschrieben, glaube ich, dass Mewtwo nicht mehr auf die Welt gekommen ist, sondern erschaffen wurde in dem Sinn. Okay, noch eine Fluchtzahl, das ist gut. Und hier sind random Trainer drin. Interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, diesen Schalter darf ich anscheinend nicht umlegen. Das heißt, wir können aber ganz kurz unten noch aufräumen halt. Wenn es hier nicht zu sehr weiter geht. Da muss ich rein. Da war ich drin. Gut, dann gehen wir ganz kurz oben links den Schalter umlegen. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger geht, wenn ich hier gerade das Pokémon-Haus durchmachen kann in einer Folge, dann mache ich das. Vielleicht werden es zwei. Ich gucke dann, wie weit ich komme, wenn ich etwa 20-25 Minuten erreicht habe. Wo ich gerade stehe. Vielleicht machen wir wirklich gerade, bis ich den Schlüssel habe, eine Folge durch. Ich bin zu weit. Ein Top, elixier Sehr gut. Ach so, das ist alles. Oh, okay. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass da mehr ist, aber das ist halt, ja. Jetzt ist da oben die Tür wieder zu, das heißt, ich muss ganz kurz den Schalter, und man kann den Schalter nur noch von vorne bedienen, nicht mehr von der Seite. Aber es sieht schon süß aus mit den Leu leuchtenden Augen irgendwie. Ganz cool gemacht. Nein, nicht in Radikal rein. Okay. Ich flüchte. Und da ist ein Asttrainer. Ich dachte, du weißt ein Dieb, aber du bist hier nur ein Trainer. Ich bin ein Trainer-Coach, möchten gegen mich kämpfen. Na gut. Los Gates. Was für Pokémon wird sie wohl benutzen? Feuer? Georock, okay. Also eher Stein, Boden. Auch hier habe ich mit Pikachu einen Vor Nein, Nachteil, aber Plätscher, Surfer, klärt. Alles. Zum Glück ist das Vieh einfach mal vierfach Schaden anfällig. Dictory ist auch nur Boden, aber das reicht. Da finde ich zum Beispiel auch wieder die Alola-Form sehr interessant, dass sie Stahlboden als Kombi hat und das ist halt anfällig auf Boden, weil es Stahl ist, aber dafür weniger anfällig auf Wasser zum Beispiel. Feuer macht dafür mehr aus. Also man hat wieder diese gewechselte Wechselwirkung. Die vom normalen Diktri auf das Alola diktri umschwingen. Jetzt habe ich die falsche Attacke eingesetzt. Ganz klar. Ich weiß nicht, was ich überlegt habe. Irgendwie habe ich gerade mit Surfer weitermachen wollen. Weil ich habe mir noch überlegt: Ah, da ist ja mit Kampfbonus und dann bin ich einfach mit Wasser wieder rein, obwohl das selber Wasser ist. Voll dumm. Dankeschön, ich weiß. Was kriege ich? Steinhagel, oh nice, der ist gut. Na gut. Ah. hier oben ist nichts gerade da können wir umschalten ein hyperheiler okay da müssen wir dann weiter hier drin ist sicher noch ein item versteckt Themen. okay das geht sogar Da ist noch irgendwo ein Item. Da unten ist das Item. Okay, dann geht's. Ich dachte schon, ich habe hier ein verstecktes Item. Ja, danke dankeschön. Ist gut, dass der gerade verschwindet, wenn ich da was machen will. Okay, sie haben sogar die Animation, wenn man es sieht. Das ist richtig nice. Da komme ich dann runter. Und da musste man sich früher zwischen zwei Wegen entscheiden. Und der erste war richtig und der zweite... Also man kam von links. Und dann war der erste und der zweite und dann der Typ erst. Und wenn man den zweiten nimmt, dann hat man gegen ihn gekämpft. Und dann dachte man natürlich, ey, der, der wird beschützt, der Weg, der muss, das muss ja der richtige sein. Und dann kann man wieder vors Haus. Wie viel EP braucht Turtok noch? Ich wollte nicht Turtok... Oh, okay. Ich wollte wissen, wie viel EP ich noch brauche auf Turtok. Wir gucken gleich. Nicht mehr viel. Fuck off. Surfer. Okay, immerhin räume ich fast alles weg, aber ich sollte vielleicht trotzdem noch auf Nidoking... Ich weiß, nicht, auf Nidoking. Ich will das Risiko nicht eingehen, dass Toto mir hier, hier wegstirbt direkt. Und ich muss mir ganz kurz was holen, dass ich wieder Luft kriege, weil jetzt ist alles zu. Ich komme gleich wieder. Also ich werde nebenbei kämpfen, aber ja, bis gleich. So, bin wieder da. Tada. So, Nidoking ist wieder drin. Mit Surfer sogar gegen Magma. Nidoking ist einfach... Ich liebe Nidokings Typendiversität, die er spielen kann. Auch wenn das halt ein Spe Special Move ist. Ich habe eh gemerkt, Nidoking auch physisch zu spielen ist nicht mal so gut, lustigerweise. Habe ich schon gemerkt, dass ich mein eigenes Nidoking gebaut habe. Man kann ihn sehr gut auf physisch spielen, er ist auch nicht schlecht, aber er hat halt auch sehr viel Potenzial auf den Spezialwerten und das ist recht lustig bei einem. So einem Vieh, Entschuldigung, also guckt euch das mal an, das ist ja wohl ein richtiger Kämpfer und der kann einfach physische Attacken spielen. So, und ihr habt keine Schwebe, das heißt ihr habt Pech gehabt. Götz. Jo, ich glaube, ich lasse es in einer Folge kommen. Ich heile ganz kurz meinen Turtok, wenn ich kann. Bitte. Jawohl. Gut. Und weiter geht's. Achso, hier komme ich ein Stockwerk runter. Ja, ich sehe das Item, danke. Eine Kapsel X-Treffer. Das sind so dumme Items, die ich verkaufe für Geld. Aber ich habe eh schon viel zu viel Geld. Wie viel habe ich denn eigentlich? 160.000 geht eigentlich sogar noch. Also etwa 200.000 mit dem Ganzen verkaufen. Und dann kann ich ja noch das Nugget wiederholen heute. Das habe ich heute noch nicht geholt, nämlich. Da ist nichts mehr, dann fordern wir den halt noch heraus. Du wirst mir dabei helfen, stärker zu werden. Und danach geht es dann diese Leiter da links unten in der Ecke. Also, warte mal. Da unten. Ah, diese. Die geht es nachher runter. Los, Pikachu! Das sieht schon besser aus, weil die physische vorhin Britzelturpa hat nicht so viel Schaden gemacht. Mit Abstand nicht. Und das ist trotz Critical. Aber das ist halt eben das Problem, dass ich äh, nicht Pikachu nicht auf physisch spielen kann eigentlich. Oder nicht sollte. Klar. Das war's, das hat sich erledigt. So. Dann, nein, nein, nein, nicht, nicht wieder runtergehen. Wir gehen hier durch. Und darunter. Wäre noch cool gewesen, wenn wir auf den Balken gekommen wäre Es wäre nicht viel gewesen, aber es wäre ein kleines Detail gewesen, das ganz interessant wäre. Silberne Himmibären und da drüben sehe ich eine Treppe. Kann. Ich hier. Nein, das sieht mich überall. Stimmt, da war noch was. Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Ja, blöde, ne? Ein Elektroball, okay. Da habe ich jetzt mit Pikachu nicht so viel Glück. Würde ich wieder auswechseln. Solange nicht final oder explosion einsetzt, bin ich ganz glücklich. Und er ist einfach schneller. Yeah, ich habe gewonnen. Schlagbohr ist halt gut. Vor allem hast du einen Step-Bonus drauf. So, ein Slymog, das können wir genau gleich versorgen. Ich muss da mal gucken, dass ich die AP wieder auffülle von Schlagbohrer, weil die ist hier echt gut benutzt. Wobei es geht, ich habe noch 5 drauf jetzt. Ha, ich hoffe, das Slymog ist nicht noch im Weg. Bitte nicht. Okay, ich muss kurz warten, bis das weg ist. Ich will es nicht fangen. Da geht nochmal eine Treppe runter. Okay, jetzt muss ich aber langsam überlegen. Da ist ein Teleporter. Kleiner, sagst du mir, was hier abgeht? Ich verrate jetzt mal was. Wenn man auf das Feld da trägt, wird man zum Eintritt... Okay, alles klar. Das möchte ich natürlich nicht zum Eingang zurück. Das ist gut zu wissen. Danke, Kleiner. Ja, nie. Magma rennt so komisch die ganze Zeit in der Gegend rum. Irgendwie... Ja, das sieht schon nach einem Labor aus und da war jetzt irgendein Rätsel. Also ja, ein Rätsel, es war kein Riesending. Matchbombe ist sehr gut, oh geil. Ich würde gerne umschalten, da geht da zu und links auf. Das war eigentlich auch schon alles jeweils. Dann war hier hinten, glaube ich, noch ein Item. Also es war mehr oder weniger dasselbe wie bisher. Der hier steht auch immer noch rum. Oh nein, ich habe mich verlaufen, wo bin ich hier nur gelandet. Tja. Und der Kleine hätte es dir sicher gesagt. Ja, die Folge geht ein bisschen länger, sehe ich gerade. Wir sind schon bei 27 Minuten, aber wir ziehen das durch. Wir schaffen das. Und ich soll Pikachu nicht mehr an den Start legen. Jetzt. Jetzt. Jetzt muss ich Nidoking haben eigentlich, um alles wegzubouncen. Außer ich komme halt auf einen Typ-Nachteil, aber bis jetzt habe ich, glaube ich, mit Nidoking bessere Chancen. Wobei ich so halt seine Toxine und so ausweichen kann. Was auch relativ wichtig ist. Und ich liebe es einfach, die, also ich finde es eigentlich voll bescheuert, aber die, dass die Fähigkeit nicht existiert, macht es einfach so viel einfacher gegen Smogmog und Magneto Magneton zu kämpfen. Magneton gibt es ja nicht. Magneton ist einfach zu besiegen, Smogon ist einfach, weil die einfach keine Schwebe haben. Und Schwebe hat dafür gesorgt, dass der Boden nicht trifft. Da musste man jetzt wirklich mit Psycho rein. Also man hat, glaube ich, eine Hidden gespielt, dann ging es, aber Hidden war auch immer so schwer. Das erwartet man nicht wirklich bei solchen. Weil Schwebe ist schon effektiv eigentlich. Wobei, ne, aber Magneton hat gar keine Schwebe gehabt. Die haben Robustheit gehabt, dass die den One-Hit KO überleben. Was auch relativ Re äh, Resistenz gemacht hat. Da genau solche Attacken halt 1 KP übrig bleibt. Einklauen gehen. Schlecht. Okay, das ist erledigt hier. Dann komme ich hier rein. Da ist dann das Schalter, okay. Den besiegen wir noch. Ich glaube, ich beende nachher trotzdem schon. Jetzt sind wir eine halbe Stunde drin und ich glaube, wir beenden. Dann mache ich das nächste Mal noch. Wobei es schon geil gewesen wäre, das Forschungslabor heute fertig zu kriegen. Ich habe vergessen, halt zu halten. Okay. Ähm, du kannst noch einen Schlag bauen, ne? Ich hoffe, du überlebst das einfach mal. B-Boy ist halt wirklich eine Glaskanone. Also eine Glaskanone, wie man schon so schön sagt. Kaum Defense, aber halt Schaden, bis man gefressen wird. Fuck you. Ich habe eh schon keine Defense. Halt darauf. So. Dann nur ein Pokémon zum Glück. Verlieren machst du. So. Also, äh. Ja, wir spielen durchkommen. Scheiß drauf. Ich will das Labor heute fertig haben in dieser Folge. Das heißt, ich benutze einen Hypertrank auf Nidoking. Und dann ein Äther auf Nidoking. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Stimmt, er war ja ein Tausch. War ja ein Bestätigen, außer hier. Ich würde gerne am Anfang Nidoking haben. Und Pikachu an der Stelle. So. Kurz gucken. Dahin muss ich. Ich gucke. Ganz kurz hier wegen dem Item, vielleicht ein Ja, Jawohl, ich habe noch im Kopf. Dann können wir hier den Schalter betätigen und ins Labor rein. Klick, du hast einen versteckten Schalter betätigt, dann geht links die Tür zu für das Item. Hier unten geht die Tür übrigens auch zu, das heißt wir kommen hier nicht mehr raus aktuell. Das heißt ich muss nachher daran denken, dass ich die wieder betätige. Ah, hier geht nicht mehr zu, okay. Und hier wurde Mewtwo kreiert. Das sieht jetzt um einiges besser aus hier. Das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse aus. Irgendwas muss mit voller Wucht mehr was von innen gegen das Glas geschlagen haben. Das müsste der Behälter sein, der von Manga her schon und vom ersten Film Mewtwo beinhaltet hat. Und hier kriegen wir den Türöffner. Und das war's. Gut, haben wir das auch schon erledigt. Dann geht's hier wieder raus. So. Und wir können weg. Und der Kleine hat uns ja gesagt, wo es hingeht. Es ist gerade wieder eine ganz andere Atmosphäre hier oben. Weil unten mal das so düster und so noch. Und hier kommen wir zum Eingang zurück. Gut, dann war es das mit dem Pokémon-Haus. Was ist das Pokémon-Haus? Ich gucke kurz. Pokémon-Villa, okay. Dann war es das mit der Pokémon-Villa. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Da oben wäre ich gerne rausgekommen auf dem Balkon. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Das ist nur Deko. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist den alles mit Zucker.